Liebe Luzernerinnen und Luzerner, am 24. September stimmen wir über die Rentenreform 2020 ab. Ich stehe für eine gute, solide und zukunftsträchtige Altersvorsorge, denn die Menschen verdienen es, in und ohne finanzielle Sorgen alt zu werden. Die vorgeschlagene Rentenreform 2020 leistet aber nicht das, was sie eigentlich seit Sie will nämlich einen Ausbau, obwohl die Stimmbevölkerung bereits im letzten Jahr klar Nein gesagt hat zum Ausbau mit der av plus Neue Rentner kommen also in Zukunft 70 Franken Zuschlag über und die aktiven Senioren kommen nichts über. Sie gehen leer aus. Zahlen müssen das vor allem die Frauen, indem das Rentenalter auf 65 erhöht wird und zweitens auch die Jungen, die erst neu, im Berufsalltag eingestiegen sind. Das Schlimmste ist aber, dass die Scheinreform die Aussichten der finanziell angeschlagenen AHV nicht verbessert. Massnahmen verpuffen in dem unsinnigen und ungerechten AHV-Ausbau. Das heisst, wir müssen schon an die nächste Reform denken, obwohl die jetzt noch gar nicht umgesetzt ist. Und darum sage ich am 24. September Nein! zu dieser Schienenreform und ich sage Nein zu der Mehrwertsteuererhöhung, machen wir Platz in dem, dass wir Nein sagen für eine Reform, die den Namen auch verdient hat.